Leben außerirdische Wesen aus fernen Welten auf der Erde? Teil 2 Botschaftsthemen Gründe für den Aufenthalt geistig höheren Entwickelter außerirdischer Wesen auf der Erde und welche Lebensmöglichkeiten sie sich dafür geschaffen haben. Wie außerirdische Wesen die Energien aus dem Erdkern nützen. Es besteht die Möglichkeit, dass in dieser Endzeitphase noch viele Menschen geistig erwachen. Wie göttliche Energien aus der himmlischen Urzentralsonne indirekt an sehr belastete Wesen in den schwingungsniedrigen unteren Fallbereichen übertragen werden können. Herzensrufe des himmlischen Liebegeistes an die Menschheit Fortsetzung der Botschaft Teil 2 Nun offenbart mein Liebegeist weiteres zum Thema außerirdische Wesen, das euch geistig offene und herzliche Menschen interessieren könnte. Außerirdische Wesen von hohem Bewusstsein haben sich tief unter der irdischen Meeresoberfläche riesige Basen erschaffen, die sie immer wieder ansteuern und in Betrieb halten. Einige davon befinden sich im Bermuda-Dreieck. Ihre Basisstationen unter der Meeresoberfläche sind um eine große Hauptbasis gebaut, bzw. die mittig von diesen angeordnet ist. Jede Basisstation weist im Inneren mehrere Stockwerke und eine Vielzahl großflächiger Räume auf. Die Basisstationen sind so gestaltet, dass sie riesige Raumschiffe in großer Anzahl beherbergen können. Alle Stationen haben Korridore zur mittig angelegten Hauptbasis. In den Basen halten sich viele außerirdische Wesen auf, die sich aber nur zeitweise darin befinden und mit einfliegenden Wesen abwechseln. Das heißt, sie kehren mit einem Raumschiff wieder zu ihren Planeten zurück. Es handelt sich um außerirdische Wesen, die dem menschlichen Aussehen sehr nahe kommen und auch mit ihren Dualen vorübergehend in den Stationen leben. Nun werdet ihr fragen, weshalb sich die außerirdischen Wesen auf der Erde aufhalten bzw. welchen Anlass sie dazu haben? Es handelt sich um geistig höher entwickelte Wesen aus einer fernen Galaxie, mit einer weit fortgeschrittenen Technologie, die sich der kosmischen Rettungsallianz angeschlossen haben. Eines von mehreren Zielen ist es, den Menschen aus dem Hintergrund zu helfen, indem sie die Schwingung der Erde erhöhen und mit Hilfe ihrer technischen Möglichkeiten die Erdpole stabilisieren, damit es auf der Erde nicht vorzeitig zu einer großen Flutkatastrophe kommt. Sie wissen aber nicht genau, wie lange sie die Erdschwingung noch einigermaßen konstant halten können, denn zurzeit fällt sie rapide ab. Der Grund dafür ist, dass die Menschen in Besorgnis und Angst leben, da sie die Gefahr von neuen Krankheitsviren und einen Weltkrieg befürchten. Die außerirdischen Wesen sehen auf ihren Monitoren die energetische Aurafarbe des Erdplaneten und ahnen, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis auf Erden eine fürchterliche Katastrophe geschieht, wo dann die Pole ruckartig eine neue Position einnehmen werden. Sie sind um das menschliche Leben sehr besorgt, denn es sind feinfühlige und mitfühlende Wesen, die mit mir nichts verbunden sind. Sie wurden von mir durch Bildeingaben vorbereitet wie sie noch kurz vor der Katastrophe Menschen ihre Bewusstseinsschwingung mit ihren Raumschiffen bergen können. In ihren kleinen und riesigen Raumschiffen ist Platz für Millionen Menschen, die sie dann magnetisch in ihre Raumschiffe anziehen können. Zudem wissen sie, dass viele andere Wesen nicht so hohen Bewusstseins sich ebenfalls an der Rettungsaktion beteiligen werden, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Auch sie können eine große Anzahl von Menschen in ihre Raumschiffe aufnehmen, und diese Rettungsaktion wird weltweit geschehen. Nun beschreibt mein universeller Liebegeist einige Einrichtungsdetails der Unterwasserbasen. Sie sind im Inneren schön wohnlich, mit hellen Farben ausgestattet und weisen eine mittelmäßige Raumtemperatur auf, welche die Menschen in ihren weltlichen Wohnräumen auch gewohnt sind. Ihre großflächigen Räume sind mit hellem Licht gut ausgeleuchtet, das angenehm und aufbauend für das Zellbewusstsein der außerirdischen Wesen ist. Sie sind in der Lage, die Energieströme aus dem Erdkern mit ihren Apparaturen magnetisch aufzunehmen und in Akkus zu speichern. An Essen bzw. Verpflegung fehlt es ihnen in den Basen nicht, denn sie ernähren sich von den Naturgaben, die sie von ihren Planeten mitgebracht haben und vorrätig halten. Viele von den Früchten ernten sie von Pflanzen und Bäumen, die in manchen Basen wachsen und von ihnen liebevoll gepflegt werden. Die Früchte, die sie von Bäumen und Sträuchern ernten und verzehren, sind ähnlich denen, welche die Menschen auf der Erde haben. Die außerirdischen Wesen besitzen ebenfalls Körper mit Organen, die Sauerstoff aufnehmen. Doch die Schwingung ist wesentlich höher und weist eine größere Energiekapazität auf. Sie sind aufgrund ihrer Technologie in der Lage, mit ihren Geräten Sauerstoff zu erzeugen, um ihre Baseninnenräume ausreichend damit zu versorgen. Da sie in ihrem Inneren einen herzlichen Kontakt zu mir pflegen, haben sie eine hohe Seelen- und Zellschwingung, deshalb benötigen sie nur wenige Energien von außen über die Nahrung. Die Außerirdischen sind von den Menschen, die sie gerettet haben und in ihren Unterwasserbasen freiwillig und herzlich gerne leben, informiert worden, wie sich die Menschen ernähren und welche Lebensgewohnheiten sie haben. Es handelt sich um hilfsbereite Menschen höheren Bewusstseins, die sie beim Untergehen ihrer Schiffe oder bei Flugzeugabstürzen gerettet und in ihre Raumschiffe geborgen und fürsorgend aufgenommen haben. Sie kommunizieren mit den aufgenommenen Menschen auf telephatische Weise und verstehen sich gut mit ihnen. Diese sind ihnen sehr dankbar, dass sie vor dem Ertrinken gerettet wurden. Wiederum sind die Außerirdischen dankbar, dass sie ihnen viele menschliche Lebensgewohnheiten übermittelt haben, die für sie nützlich sind weil sie sich dadurch besser auf die Stunde X vorbereiten konnten, in der sie Menschen in ihre Raumschiffe bergen werden. Da sich die Außerirdischen von Naturgaben ernähren, werden sie einmal den geborgenen Menschen auch nur diese anbieten können. Die Basen und Raumschiffe enthalten im Inneren eine hohe Energie, die es ermöglicht, dass die Zellen und Organe der Menschen wenig Nahrung benötigen werden. Da sich in den Basen und auch in den Raumschiffen schon länger einige Menschen befinden, die sich mit den Außerirdischen herzlich angefreundet haben, werden sich einmal die geretteten Menschen nicht mehr vor den Außerirdischen fürchten, auch wenn sie etwas anders als sie selbst aussehen. Sie sind sehr freundliche und zuvorkommende Wesen, die eine schöne Ausstrahlung haben und auch untereinander fröhlich sind und sich gut verstehen. Einige der mit den Außerirdischen befreundeten Menschen, die weiterhin in den Unterwasserbasen bleiben wollen, weil es ihnen dort sehr gefällt, haben mit Außerirdischen Wesen eine herzlich freie Dualverbindung aufgebaut und leben mit ihnen nach den Gewohnheiten der Außerirdischen, weil sie ihr höheres, freundliches und herzliches Bewusstsein und ihre Lebensweise sehr wertschätzen. Sie besuchen mit ihnen ab und zu die Planeten ihrer Abstammung und sind begeistert von deren Schönheit sowie auch von ihrer Baukunst deshalb wollen sie auf keinen Fall mehr unter den Menschen leben. Sicherlich könnt ihr sie gut verstehen. Doch die Planeten und Unterkünfte der Außerirdischen, noch aus grobstofflichen Teilchen, sind nicht annähernd mit den himmlischen vergleichbar, weil die feinstofflichen himmlischen Wesen mit ihrem siebendimensionalen Bewusstsein himmlische Planeten und Bauwerke, sowie Naturschönheiten und Landschaften geschaffen haben, die zusammen mit meinem Liebegeist exakt gestaltet wurden und mit den Mineralien in vollkommener Harmonie, also im Einklang sind. Dies sind nur einige Details, die ich euch kurz zum Vergleich übermittelt habe. Solltet ihr vorübergehend auf einem schönen außerirdischen Planeten leben, so bitte ich euch in der irdischen Gegenwart, euch schon das Zukunftsziel einzugeben, wieder in die himmlische Lichtheimat zurückkehren zu wollen. Nur noch kurz schildert euch mein Liebegeist im Ich Bin, weshalb in der finsteren Tiefe der irdischen Meere, die Fische und Kleinsttiere sowie Korallen in herrlichen Farben und verschiedenen Formen ohne Sonnenlicht leben können. Wahrlich, jeder Planet im universellen Sein enthält einen sich stets aufladenden feinstofflichen Kern, der von der Sonne mit Energien gespeist wird. Er hat durch die Programmierung der Teilchen die Aufgabe, das gesamte Planetenleben mit Energien zu stützen. Er wird durch die Energien aus der größten himmlischen Zentralsonne der Gesamtschöpfung über die Sonne eines Planetensystems gespeist. Dadurch ist es ihm möglich, kleinste und größere Schöpfungsformen, die auf dem Planeten leben, mit zusätzlichen Energien zu stärken. Dies geschieht auch vom Erdkern eures Planeten, auf dem ihr Menschen gerade lebt. Deshalb ist es auch den Lebewesen in der dunklen Meerestiefe, wohin kein Lichtstrahl der Sonne fällt, eine Lebensexistenz möglich. Die sich dort befindenden Lebewesen sind auf die Energieströme des Erdkerns ausgerichtet und werden in ihrem kleinen Zellkern ständig mit Energien aufgeladen. Es wird für manche von euch erstaunlich oder unvorstellbar sein, dass die Lebewesen in der Tiefe des Meeres in verschiedenen Farben leuchten. Wahrlich, ihre materiellen Teilchen haben von den feinstofflichen Elementarwesen des Wassers lebenserhaltende Informationen erhalten, wie sie in der dunklen Tiefe des Meeres trotzdem weiter existieren können. Sie sind dort nach einem Polsprung mit einer gewaltigen Strömung hingespült worden. Anfangs ernährten sie sich noch von Algen, die bis in die Tiefe des neuen Meeresbeckens mit der Strömung getrieben wurden. Die Fische und Kleinsttiere können sich durch ihre Leuchtkraft in der Meerestiefe gut orientieren, um zu den Korallen zu gelangen, von denen sie einige lebensnotwendige Substanzen und Sauerstoff aufnehmen können. Diese ebenfalls leuchtenden Korallen produzieren in geringer Menge Sauerstoff, doch entledigen sich nach kurzer Zeit wieder davon, indem von ihnen kleine Luftbläschen ausgehen und hochsteigen. Wenn die Fische und die beweglichen Kleinsttierchen sie sehen, dann schwimmen sie an die Korallen heran und saugen die Luftbläschen ein, wodurch die darin enthaltenden Stoffe ihren kleinsten Zellteilchen gewinnbringend zugutekommen. kommen. Ich habe in meiner kurzen Schilderung deshalb eure Gedanken in die Richtung des Planetenkerns gelenkt, damit ihr versteht, dass ein Planetenkern pulsierende Energiebündel ausstrahlt, die alle Planetenlebewesen zusätzlich mit Energien unterstützen, wenn sie sich auf die vom Erdkern ausgehenden Energien bewusst und dankbar ausrichten, zu ihrer inneren Ausrichtung auf mich, den Liebegeist im Ich Bin. Das sind auch die außerirdischen Wesen, die der kosmischen Rettungsallianz angehören und große Basen in der Tiefe des Meeres errichtet haben und diese dort mit vielen Wesen bewohnen, um in der Stunde X, in der ein Polsprung auf der Erde geschieht, sofort einsatzbereit zu sein, um die Menschen in ihre Raumschiffe zu bergen, welche derzeit in großer Anzahl in den Unterwasserbasen stationiert sind. Da sie eine weit entwickelte Technologie besitzen, ist es ihnen möglich, die Energieströme vom Erdkern aufzunehmen und in Akkus zu speichern. Deshalb sind sie in der dunklen Meerestiefe mit Energien zum Betrieb ihrer Basen und Raumschiffe gut versorgt. Ihr geistig orientierten, gutherzigen Menschen, habt nun von mir einige Details über die außerirdischen Wesen und über ihre tief unter dem Meer errichteten Basen und Raumschiffe erfahren. Mein Liebegeist Geist schildert euch noch weitere Details zu diesem Thema. Raumfahrtwissenschaftler und Astronomen bzw. Sternenbeobachter vermuten längst, dass manche Planeten in eurem und auch fernen Sonnensystemen Leben beherbergen. Doch das Leben auf manchen Planeten wurde vor vielen Millionen Jahren ausgelöscht, weil die menschenähnlichen Wesen durch kriegerische Auseinandersetzungen sich selbst und mit ihnen das gesamte Planetenleben vernichtet haben. Andere vermuten, dass einmal gewaltige Sonneneruptionen auf der Sonnenoberfläche stattgefunden haben mussten. Diese bewirkten, dass sich dadurch eine große Menge Sonnenteilchen von der Sonnenoberfläche lösten und die schon energieschwächer gewordenen Teilchen der atmosphärischen Schutzschicht, die durch schädigende Einwirkungen der Bewohner, nicht mehr imstande waren die Sonnenteilchen abzuhalten. Deshalb konnten sie die atmosphärische Schutzschicht man Scherplaneten gewaltsam durchbrechen und sie zerstören, wobei auf diesen Planeten das Leben samt der Bewohner in Sekunden ausgelöscht wurde. Auf manchen Planeten geschah es, dass durch riesige Kometen- oder Asteroideneinschläge das Leben für immer ausgelöscht wurde. Dies geschah nicht nur in eurem Sonnensystem mit den umlaufenden Planeten, sondern auch auf mehreren Planeten in anderen materiellen Galaxien bzw. Sonnensystemen. Wie ihr daraus ersehen könnt, lebt jedes Wesen auf einem grobstofflichen Planeten ständig in der Gefahr, sein Leben zu verlieren. Darüber erfuhren die abtrünnigen feinstofflichen Wesen von mir über himmlische Wesen, die planten, grobstoffliche Welten zu erschaffen. Trotzdem wagten sie es, so ein gefahrvolles und unwürdiges Leben zu erschaffen, nur um zeitweise auf einem Planeten in einem zweiten Körper aus grobstofflichen Teilchen inkarniert leben zu können. Ihr sollt nun von mir, dem Liebegeist in der himmlischen Urzentralsonne erfahren, dass der letzte bewohnte Planet Erde in eurem Sonnensystem nur aufgrund der Mitwirkung außerirdischer höheren twig Wesen, die einer kosmischen Rettungsallianz vieler freiwilliger außerirdischer Wesen angehören, vor der Zerstörung durch bösartige Menschen und auch kosmische Einwirkungen verschont wurde, damit die inkarnierten Wesen noch kurz vor dem Ende des irdischen Lebens erkennen können, von welchen Wesen sie bisher irregeführt wurden. Wahrlich, Vielen Menschen werden in dieser Endzeitphase die geistigen Augen aufgehen und noch erkennen, welche Menschen sie bisher in diesem Erdenleben getäuscht, belogen und betrogen haben und ihnen unsagbares Leid zufügten. Sie werden auch einmal im feinstofflichen Wesenszustand von mir erfahren wollen, von welchen Wesen sie früher fremdgesteuert und verführt wurden, mit ihnen auf einen lichtarmen feinstofflichen Planeten oder wieder auf die Erde zur Inkarnation zu gehen, worauf unbarmherzige Hörscherwesen beheimatet sind, die sie als Diener missbrauchten und ihnen unsagbares seelisches und menschliches Herzensleid zugefügt haben. Wahrlich, die geistig suchenden Menschen sollen durch mein himmlisches Aufklärungswissen über Künder endlich erfahren, dass ich ihnen aus meinem himmlischen universellen Herzen anbiete, wie sie von böswilligen jenseitigen Wesen und hinterlistigen Menschen über Jahrtausende getäuscht und hintergangen wurden. Es war eine bösartige, herzenserkaltete Minderheit von jenseitigen Wesen, die sich die Zerstörung der Ganzheitsschöpfung vor mehreren kosmischen Äonen vorgegeben hat und auch heute noch verfolgt. Einigen Menschen ist es mit meiner Hilfe über weißende innere Impuls gelungen, wobei himmlische und höher entwickelte Wesen dabei mithalfen, seelisch und menschlich geistig zu erwachen. Sie lesen oder hören in der Gegenwart meine Botschaften über den Künder, die von einigen bienenfleißigen, inkarnierten Heilsplanwesen vertont wurden, welche von ihnen auch in einige Sprachen übersetzt wurden und im Internet angeboten werden. Viele der geistig orientierten Menschen, die mit mir in innerer Liebeverbindung stehen, konnten ihre Seele durch ihre Selbsterkenntnisbemühungen von ihren früheren Verfehlungen ziemlich reinigen bzw. sich von negativen Verschatuengen befreien. Manche von ihnen werden einmal freiwillig in den jenseitigen unteren Bereichen des Fallseins mit den höher entwickelten außerirdischen und reinen himmlischen Wesen zusammen wieder im Heilsplan aktiv sein. Es werden solche geistig höher entwickelte Wesen sein, denen die Materialisierung und Dematerialisierung mithilfe ihrer Gedankenkräfte möglich sein wird, weil sie durch ihre herzlichen Bemühungen auf Erden ein höheres Bewusstsein erschließen konnten. Sie werden einmal in den materiellen und feinstofflichen Bereichen wirken und die noch fehlgeleiteten oder verirrten, jedoch gutmütigen Wesen durch ihre unzähligen Lebenserfahrungen in den feinstofflichen und grobstofflichen Welten und mit meiner Hilfe in ihrem Inneren geistig erwecken. Sie werden ihnen durch meine weisenden Bilder die Möglichkeit anbieten, so sie diese annehmen wollen, wie sie ein höheres Bewusstsein erreichen können. Wenn diese dazu bereit sind, erhalten sie zudem auf Umwegen durch höher entwickelte Heilsplanwesen meine Liebe-Energien, wodurch die geistig verführten oder verirrten heimkehrwilligen Wesen eine kosmische Weile höher schwingen. Im höher schwingenden Zustand werden sie eine große innere Freude empfinden und ihre Dankbarkeit mir und den höher entwickelten Wesen entgegenbringen wollen, weil sie in sich endlich die Befreiung von der Unterdrückung, den Zwängen, Erniedrigungen und Ungerechtigkeiten verspüren werden, die sie auf Herrscherplaneten lange leidvoll erleben mussten, ohne sich selbstständig von ihrer Knechtschaft befreien zu können. Ihr geistig offenen Menschen versteht bitte diese kosmisch-energetische Gesetzmäßigkeit, der Weitergabe meiner Liebeenergien aus der himmlischen Urzentralsonne an sehr belastete Wesen in schwingungsniedrigen unteren Fallbereichen. Ziemlich viele seelische Belastungen lassen es nicht zu, dass meine angebotenen Energien in kurzer kosmischer Zeit den Lichtkörper eines Wesens von innen erreichen, weil der niedrig schwingende Lebenskern dies verhindert. Deshalb geschieht die Weitergabe meiner barmherzigen Liebe-Energien indirekt an diese Wesen. Befinden sich die sehr belasteten Wesen durch meine zusätzliche Energieübertragung über geistig höher entwickelte und energiestarke Wesen höher schwingend, dann ist es den helfenden Wesen möglich, die gefangenen und erniedrigten Dienerwesen, die unter der Herrschsucht dunkler Wesen sehr gelitten haben, aus ihren Fängen zu befreien und sie auf einen lichtvolleren Planeten mit herzlich offenen Wesen mitzunehmen, wo sie sich von ihren dunklen Speicherungen nach und nach befreien können. Dieses von mir geschilderte Befreiungsgeschehen unterjochter Wesen in den unteren Ebenen des feinstofflichen Fallseins geschieht schon kosmisch lange mit Hilfe geistig höheren entwickelter Wesen, die auf mich ausgerichtet sind und im himmlischen Heilsplan wirken. Doch erst wenige der unterjochten Wesen trauen sich über die freundlichen und hilfsbereiten Wesen meine Liebeenergien anzunehmen, weil sie von den Herrscherwesen angstmachende Bildinformationen erhielten, um sich nicht darauf einzulassen. So bleiben sie kosmisch lange den Herrscherwesen unterwürfig und ich kann ihnen nicht helfen, weil ich ihnen sowie auch allen Wesen in den himmlischen und außerhimmlischen Lebensbereichen immer den freien Willen belasse. Noch etwas Wichtiges zu eurer gegenwärtigen Lebenssituation auf der Erde. Ihr Menschen befindet euch in den letzten kosmischen Momenten auf der Erde. Bald wird auf der Erde kein Leben mehr existieren. Ich frage euch, von welchem jenseitigen Planeten glaubt ihr, entsprechend eurer derzeitigen Lebensweise und eures Bewusstseins, könnte eure Seele nach dem menschlichen Hinscheiden magnetisch angezogen werden? Sollte schon morgen eine verheerende Katastrophe auf der Erde stattfinden, frage ich euch, welche außerirdischen Wesen glaubt ihr, werden euch zu eurer Rettung noch rechtzeitig in ihre Raumschiffe anziehen? Sind es solche Wesen, die noch ein niedriges Bewusstsein aufweisen, jedoch mit ihrer Technologie weit fortgeschritten sind, oder werden es solche sein, die ein lichtvolles Bewusstsein haben, dass ihr euch bereits selbst durch die Verwirklichung eures himmlischen Wissens, bezüglich der himmlischen edlen Eigenschaften und Regeln, erschließen konntet? Mein Liebegeist wünscht euch, allen inkarnierten gutherzigen Wesen das Beste, weil ich so herzlich, liebevoll und barmherzig von den himmlischen Wesen geschaffen wurde. Das bedeutet, dass ich mit den himmlischen und den höher entwickelten Wesen euch zu helfen versuche, so wie ich dies aus meinen himmlischen Möglichkeiten in der Materie kann. Jedes Wesen versuche ich zu erreichen und biete ihnen in den unteren grobstofflichen und feinstofflichen Fallbereichen an, sich jetzt wieder auf mich auszurichten, damit ich ihnen die geradlinige, stufenweise Heimreise ins himmlische Sein ermöglichen kann. Dabei wird jedem geistig aufgeschlossenen feinstofflichen Wesen oder Menschen meine geistige Hilfe und Weisung angeboten. Doch ich kann sie auf Erden nur auf Umwegen über herzensgute himmlische Künder ansprechen und aus meinem göttlichen Ernst ermahnen und bitten, ihre Bewusstseinserweiterung nicht mehr lange hinauszuschieben, denn das wäre für sie schicksalhaft und eine große Erschwernis, da sie bei Missachtung meiner Mahnungen und unzähligen Hinweise zur Umkehr, dann womöglich selbst verschuldet, unter schwersten geistigen und äußeren Bedingungen lange noch in den finsteren Lebensbereichen des Fallseins leben müssten. Deshalb wählt heute schon mein Herzensangebot der inneren und äußeren Hilfe, dann werdet ihr erkennen, wie gut ich euch in ein für euch freudiges Leben geistig höherer Art zu weisen vermag. Denkt weise nach, ob es sich noch lohnt in dieser Welt eure kostbaren Energien für anstrengende oder gefahrvolle Abenteuer, größere Reisen oder für nutzlose Freizeitbeschäftigungen einzusetzen, oder sich mit Wissensmitteilungen zu befassen, die euch nicht zu geistigem Wachstum verhelfen. Wenn ihr wirklich von innen spürt, edler werden zu wollen, um ein höheres Bewusstsein zu erlangen, dann tut es eurer Seele nicht an, dafür viele Energien zu verschwenden. Überlegt lieber in Selbstverantwortung wie ihr eure noch vorrätigen Lebensenergien für eine schnellere Heimkehr in eure himmlische Lichtheimat nutzen könnt. Seid euch bewusst, dass ihr eure Energien bald auf einem anderen materiellen oder feinstofflichen Planeten zum Weiterleben dringend benötigen werdet, damit ihr wieder in Wesensfreiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Herzlichkeit freudig, dankbar und unbesorgt, ohne Ängste zukünftig existieren könnt. Leider wird euch auf der Erde so ein ersehntes Leben bald nicht mehr möglich sein, weil dies die schlimmen erdgebundenen Wesen über ihresgleichen Menschen euch immer mehr verwehren werden. Darum rufe ich euch aus meinem größten universellen Herzen, kehrt um und kommt bald heim, in eure ewige himmlische Lichtheimat, wo ihr mit einem euch gegenseitig anziehenden, sanftmütigen Dual ein herrliches, glückseliges Leben führen werdet sowie in herzlicher Verbundenheit mit einer freien Planetengemeinschaft froher und heiterer Wesen, die euch schon lange zur Begrüßung erwarten. Ich frage euch, sind meine Herzensrufe und Fürsorgen den Bitten zu eurer himmlischen Rückkehr über eure Seele in eurem Oberbewusstsein schon angekommen?